Okay, Leute, jetzt sind wir gerade hier auf einem Viewpoint ähm, in Nongkia und tatsächlich geht es morgen schon los. Ähm, wir haben jetzt eine drei Tage Tracking Tour gebucht. Wenn ich sage, wir, wer ist damit gemeint? Naja, hier ähm, beim Reisen lernt man ja mal wieder viele Leute kennen und so auch hier im Minibus zu diesem Dorf. Und ja, da sitzen wir jetzt alle morgen <lacht> dann im kleinen Tuk-Tuk, fahren äh, zu einer Stelle, wo es dann losgeht. Und dann starten wir drei Tage Hike durch den Dschungel werden bei lokalen Villages vorbeigucken, also wirklich Locals auch kennenlernen und mit denen dann auch Essen machen und auch vielleicht sogar fischen gehen. Da bin ich schon sehr gespannt. Morgen geht's los. Erster kleiner Probehike war das jetzt hier schon und wunderschön. Schaut euch das doch mal an hier im Hintergrund. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin äh, von einer halben Stunde schon aufgestanden, habe mich jetzt gerade fertig gemacht, die Sachen gepackt. Und ja, ich hatte auf jeden Fall eine boah, spektakuläre Nacht. Es gab nämlich ein Kissen, das <lacht> hatte hier so eine richtige Kante. Das war viel zu dick. Also ähm, ja, darauf konnte ich überhaupt gar nicht gut schlafen. Und fühle mich jetzt auch noch nicht 100% ready, aber vielleicht gibt es sicher einen Kaffee im Dorf. Und dann geht es gleich los auf unsere Tour. Fun, I guess. <laughs> okay, have fun. We will. <laughs> yeah. <laughs> everything ready? This is the good breakfast. Uh, <laughs> good. <laughs> Очень быстро. <laughs> hey, you have to wash your hands. Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Quay. What is it? Cook Quay. Speak loud. Cook Quay? Yes. <laughs> <laughs> English, a big three banana. Banana. Yeah, banana. Oh, my God. <laughs> oh, my <laughs> God. <laughs> <laughs> okay. <laughs> okay. Oh <Sie> บาเฟีย Amen. <laughs> Leute, schaut mal, wo ich hier gerade bin. Das sieht nach Maisfeld aus. Die Toys Zivilisation. Nach, keine Ahnung, wie viel, sieben Stunden waren wir jetzt unterwegs. Das war echt anstrengend, weil es super rutschig war. Es hat gestern Nacht noch geregnet. Kommen wir jetzt hier endlich in irgendeinem Dorf raus. So sieht das jedenfalls aus. Ich bin mal gespannt. Da vorne sind schon die anderen. Und ja, mal gucken, wie wir hier empfangen werden vom Dorf. Na ja, gut, empfangen werden. Ich meine... Warum sollen wir empfangen werden? Ne? Also können auch einfach ankommen. Oh, die Weißen kommen. Müssen wir wieder die Hände heben. Und uns verbeugen. Quatsch. Oh, da ist ein Fluss. Oh, show Oh, show me. Oh fuck! This is like already after four times of cleaning. What just happened? <laughs> just leeches. There's like a billion of them. Already, i like oh yes, you look. You They look. like your blood, right? Still seeing. a lot of them. To you guys. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hi. How are you? Hello. And you? I'm good. And you? Hello. <laughs> Hello. Hello. Hello. Oh, little one. Hello. Sabai yeah. oh, yeah. <laughs> Sabai <laughs> <laughs> Hallo! Hallo! <lacht> also this one, okay. Oh! <lacht> <Yeah>. <lacht> okay Leute, um, jetzt ist gerade ein bisschen dicke Luft hier im Dorf, um, weil einer tatsächlich bewusstlos, also ein Dorfbewohner, bewusstlos irgendwo liegt. Und ähm, da sind jetzt super viele Leute, aber es ist kein Doktor hier in dem Dorf. Und das ist natürlich ziemlich krass. Es gibt 200 Leute, aber keinen einzigen Doktor. Und die versuchen jetzt halt mit äh, irgendwie so einem Asthma-Gerät und äh, ja, Herzmassage irgendwas da zu retten. Er ist jetzt wohl irgendwie wieder zurück und sein Herz schlägt wieder ein bisschen mehr. Aber irgendwie weigern die sich jetzt das Auto zu nehmen und zum Doktor zu fahren, dass er sich irgendwie erholen soll. Und ich frage mich warum. Ich würde ihn jetzt direkt dahin fahren zum nächsten Hospital. Ähm, tja, müssen wir mal schauen, was da passiert. Wir drücken die Daumen. Es fühlt sich fast jetzt auch ein bisschen äh, scheiße an, jetzt äh, zu essen. Aber natürlich haben wir auch einen langen Hike hinter uns, <lacht> bis wir uns jetzt mal ein bisschen wieder versorgen. Und das sieht hier auch tatsächlich ganz lecker aus. Und wir drücken währenddessen äh, dem Dorfbewohner auf jeden Fall alle Daumen. Lachal! Lachal! Nein, no, ich praktische nicht like, uh, normalerweise. Like, yeah. Lau Lau? Oder auf Haus? Lau Lau! Prost! Prost! Prost! Prost! Prost! Prost! Prost! Prost! Prost! Lau Lau! Ist uh, ja Do the... <lacht> <Du one watching. lacht> also der Reis äh, Whisky und tatsächlich ist es so, dass der ganz gut mundet. Den kann man gut trinken. Der streichelt ein bisschen äh, deinen Hals. <lacht> Morgen zusammen. Tatsächlich ähm, gab es gestern Abend keine guten Neuigkeiten zu unseren Lao Lao uns gerade einverleibt haben. Gab es noch einen ganz schönen Stimmungskiller, wenn man das so sagen darf. Ähm, der Dorfbewohner hat es nicht geschafft. Das war halt ein 28-jähriger ähm, junger ähm, Mann, der wahrscheinlich eigentlich noch sein Leben vor sich hatte und der auch gerade noch ein Kind erwartet hat. Und das ist schon heftig, weil wir haben erfahren, dass er wohl Bluthochdruck hatte und das auch schon bekannt war. Er hat er irgendwelche Injektionen vom Arzt bekommen, doch jetzt ist halt irgendwas schief gelaufen und ähm, ja, der Arzt kam halt einfach nicht rechtzeitig, ähm, weil wir hier so abgelegen sind. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Gedanke. Also er hätte es vielleicht geschafft, wenn wir hier nicht so abgelegen wenn wäre ein Doktor in der Nähe gewesen. Schon krass. Also erstmal ein bisschen gedämpfte Stimmung hier heute am Morgen. Und dann schauen wir mal, wie es nach dem Frühstück weitergeht. Bye, bye, my Good Bye! Okay hey Freunde, es geht weiter. Tag 2. <lacht> Okay Leute, jetzt gibt es ja erstmal eine Runde Mittag. Das haben wir hier natürlich als Basis erstmal ein bisschen Reis. Dann haben wir hier ähm, eine Kürbissuppe. Gucken wie die schmeckt. Und das hier ist äh, Farn. Eine spezielle Art. Also ich glaube Farn kann man eigentlich gar nicht essen bei uns in den Wäldern. Aber das hier ist eine Art, die man essen kann. Und hier war Chicken, das wurde gerade schon verteilt. Danke, nein. Drinking, drinking game! All done? All oh done? Oh yeah. done? Oh yeah. <laughs> get spin. Yeah, yeah. The head straight to you, you drink. Oh mm, my god. It's gosh. like spin the bottle. Have you done? Hard, hard. And then you can't get it. Yeah. Hello, low low. This is at night, I mean, I'm not I'm now. You can leave the backpack here if you need any. Leave this. I go leave. on, I leave. <laughs> Yeah, not too strong because it's a small net, like. The net wow. is open, open. It's, this side is the biggest. That's the biggest fish? Yeah, in the small uh, stream, different the river. Can I get one from my Tinder photo? <laughs> <laughs> banana! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. Banana. <laughs> I, I never saw this kind of banana. And on the right. Wow. Oh, yeah, oh, yeah. Wait. wait. It's organic. Oh, well. <laughs> Yeah, but if they're growing stuff, <laughs> <laughs> it we'll grow somewhere. Wir haben noch gar nicht gefrühstückt, es gab heute Morgen noch eine andere Aktion, wo wir helfen mussten und äh, zwar ist ähm, der Wasserstand von dem äh, Fluss, mit dem wir gekommen sind, äh, gesunken und zwar drastisch, wegen einem chinesischen Damm hier in der Nähe und da mussten wir mit zehn, elf Männern da das äh, Boot vom, weiß nicht, zwei, drei Metern äh, Höhe runterschieben und irgendwie runterbekommen in den Fluss und das Gefühl, als wir es geschafft haben, war wirklich oh. sehr, sehr schön. Okay, jetzt geht's aber los. Das ist Reis, meine Freunde. So, wir sind jetzt gerade wieder zurück von der Tour und ja, ganz schön platt mittlerweile. Also ich glaube, wir sind alle ganz schön durch. Ich freue mich jetzt mega auf die Dusche gleich und wir gehen noch mal zusammen mit äh, allen, die mit auf der Tour waren, schreibe gleich zusammen was essen, trinken vielleicht noch mal ein Bier Lau und morgen früh geht es dann weiter nach Wang Vieng. Ähm, meine Sachen, die sind noch alle klitschnass, also ich weiß nicht, wie ich das trocken kriegen soll bis morgen früh. Es ähm, hat ja noch mal richtig angefangen zu schütten. Aber das ist jetzt das kleinste Problem, erstmal mich selbst frisch <lacht>